Willkommen bei Zupfnode Videos. Es gibt einen neuen Film, weil es eine neue Zupfnode Version gibt und hier im Schnelldurchlauf die neuen Features. Erstens, wenn ich Zupfnode verlassen will oder aus Versehen auf die Browser Schließtaste drücke oder auf den Tab Schließtaste, dann kommt diese Meldung Navigation bestätigen. Echt, jetzt will raus in Zupfnode, normalerweise will man das nicht, denn wir arbeiten in Zupfnode Tag und Nacht. Auf jeden Fall kann man hier entscheiden, dass man auf der Seite bleibt und dann fliegt man nicht gleich raus. Früher ist mir mal rausgeflogen, war lästig, aber nicht wirklich schädlich, halt lästig. Zweites Feature, gutes Feature ist Voice Overlays. Wir haben hier immer noch den Welthit "Alle meine Entchen" geladen und es wird jetzt ein klein bisschen langweilig. Wenn ich jetzt hier eine Verzierung drüber legen möchte, dann musste man bislang eine neue, eine eigene Stimme machen und diese eigene Stimme mit Pausen vorne und hinten auffüllen, so dass man hier dieses, diese Verziernoten einbauen kann. Das geht jetzt so, dass ich hier einen Voice Overlay machen kann. Ich setze mich vor das G4, nehme den Taktstrich noch mit und eröffne die Voice Overlay -Bereich, den Voice Overlay Bereich und ich möchte ihn für diese zwei Takte machen und hier schließe ich ihn wieder. Jetzt habe ich hier einen Bereich eröffnet, in dem Voice Overlay stattfindet. Mache ich eine neue Zeile und damit man das auch besser sehen kann, schreibe ich hier mal diese vier, vier, diese vier Bs hin und meinen Taktstrich und dann ist es A, das spielt wir einfach ein C4. Es ist noch nicht ganz fertig, weil ich muss ihm sagen, wann das Overlay beginnt. Und das Overlay beginnt hier, wenn ich ein weiteres Kaufmanns-Und einbaue. Jetzt kann man sehen, ich habe hier praktisch äh, diese vier, diese Voice Overlays oder diese Ziernoten eingefügt. Wenn ich das abspiele... Dann hört man das schon, aber er hört hier auf. Warum er das tut, sehen wir gleich. Ich wollte nur darauf hinweisen, man kann das sogar mehrfach machen. Wenn ich jetzt hier beispielsweise äh, dann noch für dieses G noch ein, äh, ein D, äh, vier Schläge dazufüge, mein Tagstück und, und bei dem C hier noch ein E, vier Schläge dazufüge, sieht man, dass er jetzt hier, hier so schöne Akkorde macht. Ja, wir lassen es einfach mal laufen und hören uns das jetzt an. Hört sich fast ein bisschen Jessica, an, auch wenn ich jetzt musikalisch nicht so gut bin, da was Gescheites zu machen. Warum hört er hier auf? Der Grund ist es, das, dass Zupfnoter immer die Länge des Abspielens an der letzten Stimme festmacht. Diese Voice Overlay Stimme ist die letzte Stimme, die hört hier auf. Um Damit er wieder ganz spielt, muss ich im Prinzip hier nochmal ein Voice Overlay machen ähm, mit, mit vier Schlägen. Man sieht hier, man kann das auch direkt in einem Takt machen. Es läuft das Voice Overlay nur in dem Takt und hat eine unsichtbare Pause, das heißt hier oben sieht man nichts anderes mehr. Aber wenn ich es abspiele, dann spielt er bis zum Ende. Genau. Ich spiele also bis zum Ende. Das sind Voice Overlays. Ich gebe zu, das war jetzt wirklich sehr schnell. Einfach einmal ein bisschen selber rumprobieren um das zu nutzen. Auf jeden Fall spart man sich damit eine Menge Arbeit, wenn man nicht immer diese extra Stimmen schreiben muss. Ach so, ja, wenn es eine extra Stimme ist, sieht man, dass jetzt hier zum Beispiel keine Flowline äh, eingezeichnet ist da, äh, oder keine Subflowline, um das zu machen. Die Stimme, die Voice Overlays werden zur Stimme 3 und zur Stimme 4. Also nehme ich mir hier die Subflowlines und sage, Subflowlines möchte ich in der Stimme 3 haben. Wenn ich jetzt noch mal den Render macht, dann sieht man, dass ich hier, äh, ja man sieht es nicht richtig, aber hier sieht, dass hier die Subflow Lines entstehen. So weiter mal zu den Voice Overlays. Ich möchte auf ein zweites äh, Feature einsteigen, nämlich auf die Möglichkeit Annotationen, die an Noten oder Notizen, die an Noten, Beschriftungen, so kann man sagen, Beschriftungen, die an Noten gebunden sind, mit der Maus zu verschieben. Man sieht, wenn ich jetzt hier mit der Maus drüber fahre, dass das hier äh, mit der Maus positionierbar ist. Übrigens kann ich den Text da unten nicht mit der Maus positionieren, weil der auf dem Blatt fest verankert sein soll. Und wenn ich jetzt eine notengebundene Notiz, zum Beispiel möchte ich in diese Noten hinschreiben, äh, irgendwie sowas wie eine Notiz, oh cool, 0, 0. Und wenn ich das jetzt schreibe, dann habe ich hier Oh cool, hingeschrieben. Gefällt mir aber nicht so richtig, weil ich mir es ja ganz verschieben. Ich kann es aber noch nicht verschieben, weil es noch nicht als Verschieb-, weil noch keine Verschiebemarke drin ist. Um, diese, um das verschieben zu können, muss ich eine Verschiebemarke einbauen, nämlich dieses Dragable. Und da ist jetzt zum Beispiel V1.1 äh, V1, oder sowas. Wenn ich jetzt Render mache, dann kann ich jetzt dieses Oh cool hier irgendwo ganz genau präzise verschieben. Die Marke braucht man deshalb, weil die das Ergebnis der Verschiebeoperation hier unten in den Note Bounds steht. Und, und damit ich das auch zuordnen kann, muss ich hier eine solche Marke haben. Nehmen wir mal an, hier hätte an, äh, der Part 2 begonnen. Dann schreibt er mir jetzt hier das 2 und diesen 2er kann ich jetzt ebenfalls äh, verschieben, weil der praktisch von der gleichen, äh, von der gleichen Dragable Marke oder Verschiebe Marke profitiert dieser Zweier hier ist nicht verschiebbar weil die zweite Stimme natürlich noch keine Verschiebemarke hat wenn ich jetzt aber hier drauf klicke und hier auch so eine Verschiebemarke einbringe den Dragable und ich nenne den jetzt auch mal genauso wie oben, nämlich V11 und lasse den Render laufen dann sieht man, dass er den Zweier genauso verschiebt wie diesen Zweier das liegt daran, dass sie an der gleichen Verschiebemarke hängen das heißt, wenn ich jetzt den Zweier beispielsweise hier nach ähm, links dran schieben würde oder nach unten und er rendere, dann sieht man, dass der andere Zweier mitläuft. Das äh, kann man als Bug oder als Feature betrachten, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es eine interessante Variante. Ich kann ihn eigentlich umgeben, wenn ich jetzt hier zum Beispiel V2, schiebe mal jetzt 1 in der zweiten Stimme, mache und rendere, Jetzt erscheint mein Zweier hier wieder wo geplant und jetzt kann ich sie unabhängig voneinander positionieren. Damit kann man also so, so Beschriftungen innerhalb der Noten, die an Noten gebunden sind, relativ gut und auch äh, elegant mit der Maus positionieren. Das Ganze erscheint hier in diesen note Bounds konfigurationen ähm, Muss man nicht von Hand pflegen, aber man kann sehen, dass hier Annotationen und Partner eben separat verschoben wird. Apropos Konfiguration, auch hier ein weiteres Feature, nämlich äh, die Co Layout. In dem Layout kriege ich jetzt hier einige Parameter eingestellt, zum Beispiel die Linienstärke. Äh, Wenn ich jetzt die dicke Linie auf 5 mm äh, verdrehe, dann sieht es nicht ein bisschen unansehnlich aus, aber man kann sehen, was passiert. Sinnvollerweise würde man die dicke Linie, hier den Effekt, ich bleibe auf der Seite, äh, würde man auf der, äh, wird man die dünne Linie mit 0,1 mm machen, äh, dann sieht es relativ filigran aus. Man kann bei der Gelegenheit natürlich auch die, die Größe der Ellipsen verdrehen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, eine solche Note soll 35 mm breit sein, das kann man schon machen, äh, dann sieht es halt ein bisschen unansehnlich aus, aber damit ist man in der Lage, das, das Layout noch ein klein bisschen zu optimieren, beispielsweise, wenn ich hier wirklich bei den 3 mm bleibe, aber die Noten auf 1 mm Dicke äh, verändere, sieht man, dann kriege ich, gewinne, ich einfach, gewinne ich einfach mehr Platz. Das letzte, was ich noch zeigen wollte, man hat mich gefragt, wie kann ich denn dieses Notenbild ausdrucken. Da gibt es ein Workaround, sozusagen eine Hilfskonstruktion, weil der Zupfnoter das nicht von sich aus kann. Aber die Methode geht so. Ich schalte auf die Notenansicht um und dann nehme ich das Fenster und mache es so groß, dass es einspaltig wird, aber noch kein, noch, noch kein Scrollbalken unten erscheint. So, und jetzt kann ich dieses Blatt im, im, im Browser ausdrucken und kriege damit einigermaßen schöne Notenblätter. Das ist ganz praktisch, wenn man Korrekturen eintragen lassen will, etc. So viel auf die ganze Schnelle. Es war echt schnell. Es war viel für Zufnote. Viel Spaß. Irgendwann kommt auch der nächste Film.